Ey! <lacht> Alter! Einfach nur Mobbing. Ich find das so geil. Ich hab all deine Sterne geklaut. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute Mario vs. Luigi. Falls ihr News von Mario Bros. auf dem DS kennt, dann wisst ihr ganz genau, was das hier für ein Spielmodus ist. Das ist ein Fangame. Und da spielen wir es mit Mützi. Online. Hi. Hi. Hi. Mützi sieht jetzt eine coole Map für uns aus. Und dann starten wir Brian. Und da sind wir auch schon. Ich muss die Steuerung wieder rausfinden. Okay, aber ich glaube, ich glaube ich hab's schon. Spielst du nicht mit Controller? Doch, ich spiel mit Controller. Okay, ich okay. kann das doch nicht ohne Controller spielen. Äh, genau. Normalerweise gibt's einen Stern des Score, aber scheinbar braucht er noch ein bisschen. Ey! Nee, nee, ich hab schon einen. Ey, ja, das ist unfair! Wieso bin ich klein? <lacht> Bro! <lacht> Haja, oh, ja, will jump auf die drauf. Oh, ja! Ich <lacht> ja, ich hab ihn! Gewinner ist, wer die meisten Sterne am Ende der Runde hat. Irgendwie so war das glaube ich. Ja, ich hab jetzt mal Time Limit ausgelassen. Ich hab ja. jetzt einfach nur gemacht, wer. Man braucht 15 Sterne. Okay, ich hab einen. No! Verwandt! Okay, ich hab meinen, ich hab meinen Pilz wieder. Ich meine es gibt auch Power-Ups, aber das ist nur auf manchen Stages so. Ich bin grad einfach noch Pech. Ja. Ich habe irgendwie Mini Pesser. Fuck, ich bin jung. Nein, das ist nicht schön! Oh! Ey! Hä? Hä, das waren meine Sterne! Das hast meine Sterne Wird sie renn! Renn mit sie! Junge! Alter! Ich will schon machen! Bam! Oh, Alter, wie knapp! Oh. Item, Item! Yes! Ich bin pink! Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein! Nein, mein Stern! Du wächst alles von meinem Stern! Ich hab <lacht> keine Sterne mehr! mehr du hast mir <lacht> alle geklaut! Wusstest du das nicht? Nein. Ich hasse diese Stage. Das liegt an der Stage. Die schneiden will nicht rein. Die existiert <lacht> nicht die Stage. Die ist Nein! Für dich ist das lustig, weil du gewinnst! Für die Zuschauer ist das bestimmt auch lustig. Nein! Nicht in meiner Sicht! Ja! Oh! Oh yeah! Oh yeah! Mario Dugan, old school! Ah, <lacht> <lacht> <lacht> Fuck. Nein! Wow! Ja, yes! ein Stern! Ich habe einen Stern! Hey! Hey! Hey! Nein! Ich kann nichts machen! Asozial! Ich kann bin, bin, bin tot! Ich bin tot! Daumen runter! Nein! Nein! Ich habe es so nicht! Witzig! Das ja. ist meiner! Weiter! Ey, ich hab dich doch zuerst eingefroren! <lacht> Hä? Was hab ich getan? Du hast ihn weggekickt. Weiter, kann ich dich mit der Feuerblume auch treffen? Ja, stimmt. Ja, dann wandern und ich muss draußen gehen. Einen noch. Wie, du brauchst nur noch einen. Einen noch? Nein? Einen noch! Alter, das, das, das muss rein, Junge, laber dich. Das ist so geil gewesen. Hey! Hey! Oh. Mein Stern, mein Stern, mein Stern! Ja! Nein, mein Stern! Hab ich den? Ey, du hast mein Stern! Dein Stern? Das ist ja, Stern. den hab ich mühvoll mir ergattert! Gib kein meinen Stern. <lacht> Hä? Okay. Du bist gestorben. Hä, du hast einfach meinen Power-Up eingesackt. Danke. Denkst du, denkst du, denkst du, denkst du. Komm her, Witze. Komm her, Witze. Nein. Was soll das? Nein! Verarscht. Wo ist eigentlich der nächste Stern? Ah, da ist er. In meiner Tasche. Hallo? Ich glaube, hab ich habe mich gerade verhört. Alter, wie viele Sterne das sind? Nein, das ist in den Boden gefallen, der Stern. Willst du hier? Ey, weg hier, weg hier, weg hier. Oh, hier ist so ein Stern, sie. Soll ich gewinnen? Nein! Mein Stern, nein! Wieso geht das ja, nicht? Du was? Bist du da invincible drin oder was? Ja, der Panzer ist immun gegen die Funde. <lacht> Danke. Warum hast du dein Item verloren? Was hast du vor? Was hast du vor? Hä, <lacht> hey, wo denn? Oh, oh. Nein! Mein Stern! Oh! Machst du immer so viel Angst? Ich kann dich nicht angreifen! Du bist so okay. OP! Irgendwie der Shell ist ja so OP! Okay. Du bist einfach geschützt vor allem! Was <lacht> für eine denn, Ruhe, du Idiot! Fucker! HENTAI wo muss ich hin? Ey! Mein Stern! Du bist gestorben! Du bist gestorben! Facker! Ja. <lacht> Komm mal her! <lacht> Danke! Oh, das ist mir zu, zu gruselig! Haha! <lacht> Oh! Hey. <lacht> ja! Hey. Oh oh! Witzi, ist knapp für dich! Scheiße! Ey, ja, das ist unfair, Das ist extra für dich hinten platziert worden mit deinem blöden power da! <lacht> Komm mal her hier! Ich will deine Sterne! Ich will gewinnen! Oh, der war mal in auf den anderen! Hey, Witzi! Danke! Nein! Meine Sterne! Ich hab einen wiederbekommen. Ich will! Nein, warum ist das ein Stern? Oh. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Hey! hey. Komm her! <lacht> Renn nicht weg die ganze Zeit! Okay. Ey, <lacht> was war das für ein Pro-Gamer-Move, gerade. Ja, ich find' gut, ne? Komm her, trau' dich! <lacht> <lacht> Scheiße, ich hab' Angst! Du wirst mich doch irgendwie abzocken, ich weiß es! Wo, Wie, wo denn? Nice! Was ist jetzt die Base Game Map? Oh, die Map! Oh nein! Ich hab hier Erinnerung. Hey Mützi! Hey! Sex Forst, hä? Oh, schau mal, wo der Stern ist, Musi! Du, du, du! Du, du, du! du. Oh! Mützi, weiß gar nicht, wie knapp das gerade war. Hey! <lacht> Ein Stern! Nein, nein, nein, nein, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir! Ich hab nicht mal irgendwas! Oh. Hey! Ja, ich hab meinen Stern zurück! <lacht> Mann, ich hab die Pferdepanzer nicht gesehen, lass mich! Ich brauch dringend Power-Up, ich krieg gar nichts! Ich muss mal Münze einsammeln für Power-Ups? Ja. Achso! Ah! Ja, bei manchen Blöcken kannst du auch vorhaben. Witzi! Nein! Oh, ja, cool. Du. Leib mal da, bleib mal da, bleib mal da! Ja, okay. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> <lacht> Nein! <lacht> Nein! <lacht> Nein! Oh, <lacht> Alter! Ey, das war meine! Nein! Komm her, Beikling! Hey! Was denkst du, da da du vorhast? Komm her, Mietze! Ey, das ist <lacht> Camping! Mein Stern ist aber komplett weg! Hä? <lacht> <lacht> <lacht> <Ha>? Wie? <Jawohl. lacht> hey! Nein! Ich hab mich Stirn. How! Hau! How? How in the fuck? Ey! Du bist so Mini, Komm zurück! <lacht> oh oh Mitzi! Du willst gar nicht wissen, was ich jetzt mit Bauer bekommen hab! <lacht> Aber wenn ich jetzt eben gerade durch die Höhre, Alter! Jetzt ja! dumm. Mützi, Mützi, Mützi, Mützi, Mützi! Ja komm doch, komm doch, komm doch! <lacht> Hä? Oh! Oh! <lacht> komm her! <lacht> Renn doch nicht immer weg, du Feigling! Es bleibt hier! Hör auf, immer weg! Oh, oh oh! Wieso? Oh, ich hab meinen Stern wiederbekommen. Ich, dachte, ich war schon 14! Oh, Mützi. Oh. Hä? Huh? Hä? Ich hab's im Inventar. Wie hab ich das gemacht? Alter. Oh. iPod Touch. Ich würde auch gerne iPod touchen. Okay, weg hier. Oh, die Musik ist cool. Gibt's da keine Pilze? Na ja gut, dann soll mich halt Münzen. Auch geil. Ich trau mich nicht. Oh, hey! Was soll das denn hier werden? Alter. Bist du runtergefallen? gefallen? Nein. <lacht> nein. Man hat nur so! Stern von Sternen geklaut! Oh, schade. <lacht> Danke! Guck mal, was ich hier schönes habe. Aber ich benutze die mal bei Ich mag das, zwar das Shield, aber mit der Feuerblume kannst du ab abnerven. Das ist cool <lacht> Alter! Oh, knapp. SMG4 kommt vorbei, um dich zu töten. Nein, nicht SMG4! Haha, jetzt weiß ich was du meinst, wegen der, wegen der Farbe. Komm her! Jetzt die falsche Richtung, ne? Ich finde das so schade, dass man nicht äh, Dingsen kann. Dass man nicht äh, spinnen kann in der Luft, Wie verschade. voll schade. Ja, das geht. Leute, du bist noch nicht, nicht safe damit. Ja, bleib da unten. <lacht> bleib ruhig da, Mieze. Mützi. Ja. Ich seh dich da. Ey! Weg da. Bist du, Mützi? Oh, bist du. Oh, hast jetzt einen top power up dir geschnappt. Damit wirst du aber auch nicht weiterkommen. Oh, ich muss das gleiche Power-Up. Oh, Mitzi. Oh, Mützi. Oh, Long Mützi. Oh, Long Johnson. Oh, Long Johnson. Oh, Long Johnson. Alter, es gab mal so ein Clash Royale Best Moments. Alter, ich <lacht> muss Oh, Long Johnson. Wow, dass du sowas weißt. Okay, ich hab den ja früher geschaut. Mützi, Mützi, Mützi, Mützi. Ja. Dreh dich mal um, dreh dich mal um, dreh dich mal um. <lacht> <lacht> Mützi. Hm. Oh, ey! <lacht> Fuck. Oh. oh, Junge! Ja! Ja! Ja! <lacht> Erfolgreich damit rein. durchgekommen! Nein! Ey, das ist unfassbar Spawn Camping! Spawn Camping! Ey! Ist das so? Ja. Ist das so? Ja! Ja! <lacht> <lacht> das war meine Falle! You walked right into my trap! Hast du mir eine Falle gestellt? Ja, jetzt hast du ein blödes Power-Up. Wir reden nicht drüber. Worüber? Ah, oh, nichts! Äh! <lacht> <Hey>. <lacht> ja! Ja! Oh oh, Mitzi, wird Klaus für dich. <lacht> Nein! Warte! Mitzi, geh! Hilfe! Da ist so ein kranker Irrer hinter mir. Mario! Äh, ich bin mein Luigi. Oh, Luigi! Oh, Luigi! Oh no, <lacht> Komm her! Nein! Oh! Nein! Ja! Bacca! <lacht> Bacca! Junge, wie oft willst du noch das Item haben? Oh no! Oh no! Oh, oh no! Lass mich in Ruhe! Das ist unfair. <lacht> mein Stern! Oh oh, Witzi! Ich will nicht mehr viel. Ey, willst du mich. <lacht> ah, das <that's> ist so nice! <lacht> Denkst du? <lacht> oh, das ist richtig. Hab ich habe nicht mal irgendwas. Ich habe nicht mal irgendwas und du greifst mich an. Einfach nur Mobbing. <lacht> ja, von mir. Bleib mal hier, bleib mal hier. Ich habe immer noch nichts. Aber du hast was für mich. Das ist meins. Ja, das ist mein, da ist mein Name drauf. Ja, das ist meins. Das ist mein, mein, mein, mein, mein. Ja, das ist mein, das gehört alles mir. Oh, oh. De, de, de, de. Hä, wieso? Pisse, Urin, Kacken, Alter. Oh, <lacht> oh danke. Ja? Oh. Nein! Mein Stern! Der deinen Namen trägt! Der wacht über uns heute Nacht. Wusstest du das? Ey. Backe! machst so einen Cooldown, immer so einen nervigen Cooldown, also. bevor man weiter sparen darf. Ja! Ja, wieso? Ich war <lacht> doch vor dir. Nein, bei, bei mir war ich gesinkt. Haha, <lacht> ich war gesinkt. <lacht> hey, das gibt's doch nicht, Alter. <lacht> hey, komm her! <lacht> ja! Oh, Junge! <lacht> Nein! Oh, ich bin in den Spiky reingelatscht. Spiky-Dikey. Spiky-Dikey, Spiky. Mikey Och, Dike, Junge, Spiky. Du oh, ey, was meinen? Denkst du, kannst du dir einfach so absahnen ja. oder Ja! Hey. Hi! Hey. <lacht> ja, ich kann absahnen. <lacht> Tschüss! <Schade. lacht> Alter, ja, du bist so gemacht von mir. Ey! Das war meine Feuerblume, die du eingesammelt hast. Ja, jetzt ist es beide. Das Spiel will, dass es ein bisschen mehr fair und balanced bleibt, deshalb hast du jetzt so einen Vorsprung bekommen vom Spiel. Nein! Wir holen doch den da! Der ist auch viel schöner! Hier, der hier! Mann! Mein Power-Up! Ich will also nur mein Power-Up, Jürgen! Okay, Bitte! Okay. Bitte, ja! Hey, ich hab dich bei mir getroffen! <lacht> ich glaub, oh. was, was wird das hier? <lacht> komm, ich renn weg. Ich will nicht, dass es die ganze Zeit nur so weitergeht. Uh, oh, hier ist ein Stern. Schön für den hey, Stern. Ähm, weg! <lacht> ganz weit weg! Du kriegst mich oh, niemals! <lacht> du Specht! Du kannst gehen! Nach Haus. Ich ruf schon mal! Mickey Maus! Und ich gehe nach Haus mit Mickey Maus! <lacht> ich renn einfach so weiter. Für immer nehme ich. <lacht> Junge! <lacht> Gameplay! Speedrun! Äh! Das ist unfair, das ist unfair, das ist unfair, das ist unfair. Ich bestelle dazu, ich bestelle dazu, ich Nein, ich bestelle dazu, stopp, stopp. Nein, Okay, okay, okay, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Oh, du bist. Du bist so OP, Junge! Ist rein! Nein! Ja, danke! Ja, Junge! <lacht> genau dann, wo ich mich um. Ich hab auf dich gewartet. Oh. Wie begrüßt du mich? Einen brauche ich noch, einen brauche ich noch, Mützi. Ist das der, ist es der die Sprache, ist das der die Sprache, den du mir da schenkst? Oh, oh, danke, Mützi. Oh, vielen Dank. Ja. <lacht> That's so nice. Phew, made it. Let's go! Oh, nugget. Oh Gott. Oh, hier wird es bestimmt slippy, slidy. Oder, Mützi? Ja. Oh, ich habe mich fast selbst getroffen mit meiner eigenen Falle. Ich weiß nicht mal, wo der. Ich okay. weiß nicht mal, wo der Stern ist. Hier oben? Oh, ja! Ah, ah, äh. <lacht> Alter, wie ich dich so weggepauzt hab. Oh, cool! Ich hab ein cooles Item mit sie. Und du? Hä? Wieso gibt mir der blaue Cooper das blaue Item? Das ist der einzige Cooper im Spiel, der dir so einen Panzer gibt. Wusste ich gar nicht. Wieso hat Mario keine Animation, wenn er mit einem Panzer in der Hand springt? Er hat einfach keine Animation. Danke. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> mir gefällt das nicht, gib's mir direkt einen neuen. Ah! Hä, wieso wechselt das die ganze Zeit? <lacht> Alter, also der lag! Neu! Neu! Alt! <lacht> Alt. Alter! Neu! Hä? <lacht> Haia, ich möchte in die Haia. Jetzt komm her. Oh! Nein! No. Du bist gestorben? Alter, dein Feuerball hat mich über der Schlucht getroffen. Was? Geil. Oh, witzig, Hol ich einfach auf Six? Nein, nice. Ja! Hey, Backer. <lacht> Danke! Bacca-Pulver! <lacht> Bacca-Pulver! gucke, <lacht> wie du sollst spammen Ja, ich spamme! Richtig! Ich will auch, dass es trifft! Das ist mir ein bisschen zu sniffle wie hier. Ein Mützi da hinten! Komm mal her! Komm mal her, Mützi! Ich will mal das schenken! Noch ist nichts entschieden, sie. Du hast recht. Oh! Wieso so nimmst du mir immer ja. meine Feuerblume weg? Das ist so asozial! Ich will nicht, wie du mit dem. Findest du nicht gut, dass du mit Feuer spielst? Macht man nicht. Kleine Miyakos sollen nicht mit Feuer spielen. Das ändern wir. Und rumfliegen sollen sie auch nicht. Ah, du weißt so. Das hast du schon geschafft? Ja. Oh, die Runde war scheiße. <lacht> Der ultimative Team ist. Ach komm! Jungs, was will ich mit dem Pilz? Bullshit! Ich hab nicht mal was! Nein! Dachtest du? Bleib hier, Mieze! Das kann nicht was! Oh. Endlich! Bam! Ein Stern, immerhin! Null Sterne. Sicher? Ja. Hä, wieso springt er in die andere Richtung, der Stern? Ich hab dich stirbst doch jetzt. Ach komm! <lacht> komm! Komm, unser komm wir haben uns ein Battlefield. Komm mit sie, komm mit sie. Battlefield. Oh nein. <lacht> Danke. <lacht> nein. <lacht> oh, <Mann. lacht> Hä? Hä? Hä? Hä? Wieso? Wieso? Junge, das ist React. Das ist einfach React, Junge. Wieso? Ich war noch im Sternmodus. Ich war noch voll im Sternmodus. Komm her! Das ist so gemein. Oh, ja, ja, gut, ne, danke. Ma, ey! Äh! Ma, Ja! Ja! Hier drückt es den Bait! Hier drückt es den Bait! Hey, wieso bist du wieder groß? so uh, uh, uh. Hey, wo denn? Nach oh, unten! Ja! Dachtest du? Dachtest Ja okay. Es läuft irgendwie immer darauf wieder aus. Ja. Ach hier ist er! Da war unten! <lacht> Perfekte Musik einfach bei dir. Ja! Nein! Doch. Oh! <lacht> ich dachte gerade ich wäre rot. Weil ich bin ja Mario. Sorry, dass ich das dachte, wenn ich Mario bin. <lacht> Nein! Um, ja! <lacht> <lacht> Hä? Denkst du? Ja, okay, wir wechseln Sterne. Nein! Haha. Ich hab ja den Arsch verbrannt. Hab ich gehört. Ich auch! <lacht> Fuck! <lacht> Schade, ich wünschte, da wäre jetzt Lava gewesen. Schade. <lacht> Mitzi! Wieso? Wieso? pro Gamer Move. Hä? Hä? Ich bin in. Okay. <lacht> oh nein, da stelle ich mir nervig vor. Ich mag die Map nicht. Das ist die nervigste Map. <lacht> Wir sind bei Bombs, Leute, wie die aussehen. Ah, ja. Nein! In Super Mario Bros DS hat man die ziemlich selten gesehen. Ah, ja. Nein! <lacht> mein Stern! Oh, oh! Schade! Nein, schade, mit Saison nicht, mein Freund! Ja. Stimmt, stimmt, stimmt, stimmt! Ja. Mann! Dein Fern, Mario! Luigi time! Luigi, like that! Luigi, like. Ah, ja, ich hab den bekommen! Alter, wieso kriegst du so viele von mir weg? Weil ich den Stampfattacke auf dich gemacht habe. Das gibt dir das Recht, so viele von mir wegzunehmen. Ja. Oh, ich hab ihn noch bekommen. <lacht> Nein. Nein! Hey, wieso? Wie geht das? Das ist Busch! Verschwinde! Mein Stern, weil, kapier ich? Kapier Mario! Mario! Bye, Mario! Hiya. Hiya. Ich geh jetzt nämlich in die Haia, Mario! <lacht> oh, da sind ja zwei Sterne. Ja. Wie kommen die denn dahin? Weiß ich nicht! Ich habe nichts damit zu tun! Wie kommen wir da nicht runter? Wie kommen wir da bin runter bin mit sie? Ja! Danke! Oh, ausgewichen! Skiller-Killer! Der so so antisocial of you. Danke für den Stern. Nein, nein, nein, nein! Hihi. ich weiß auch nicht, was es war, aber ich denke mir nur so hihi. Getroffen. Hä? Hä? Ich war in der Wand! Was willst du machen? Was willst du machen, du, hä? Was willst du machen? Da ja, komm mal runter, mal runter am besten. Let's go! Ich hab einfach alles von dir geklaut, Junge. Ich finde das so geil. Ich hab einfach all deine Sterne geklaut. Wo ist der? Danke. Wie hat das funktioniert? Gar nicht. Tschüss. <lacht> bye, bye Mario. Mein Stern. Nee, nee, nee. <lacht> okay. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört, aber ich weiß nicht, was passiert ist. Ist <lacht> die Bombe in der Hand in die Luft gegangen. Als <lacht> ob. Ja. Danke für den Stern. Danke für den Stern. Ja, dann nehme ich den Stern halt. Ja, ist okay. Kannst du mal. <lacht> die Map ist zu, la zu lange. Die Map ja. dauert einfach zu lange. Alter, wie das ich hat... da durchgeslidet bin. Oh mein Gott. Wenn du das gesehen hättest mit Ziel. Wenn du das gesehen hättest, ne? <lacht> halt die Hälfte der Zeit halt einfach nur abwarten. Oh, oh nein! Oh no. Hä? <lacht> Ey, ey! Nein! Nein, das ist unfair! Hallo! Shiri! Wo ist der Shiri? Hallo! Elfmeter! Schade. Okay, Gleichstand. <lacht> Junge, Junge, wie lang soll die Runde dauern? Oh, Junge. Junge, wie lang soll die Runde dauern, Mützi? 7-0? 8-0? Was soll das? Nein! <lacht> wieder, wieder nichts gehört, weil ich schon wieder mein Headset rausgerufen wurde. Achso, so. du warst am laggen. Ja. <lacht> Ciao. Hm. <lacht> Was passiert hier? Was ist hier weg? Ich muss ja weg. Bleib mal stehen, ich will immer gefühlt zu Feuerblume demonstrieren. Die ist nämlich voll cool. Das du nicht. Ich habe keine Worte dazu. Ist egal, ich habe nur eine zweite Feuerblume eingepackt. Versicherung! Nein! Nein! Nein! Nein! Nein! Auf! Auf! Das ist... <lacht> Junge 7, 2, wie lang soll das gehen? Wie lang soll diese Kackrunde gehen, bitte? Ich wollte noch die andere Map sehen. <lacht> ich muss gleich, dass es das geht. Bist du rausgeliefert? Ja, meine ich wollte zurück. Ja, wow, du spawnst direkt neben den Stern. Oh, ich auch. <lacht> ja, die Web ist mega klein. Was? Guck, wie schnell wir uns auf der Map bewegen. Alter, heads up. Okay. <lacht> Hä? Hä? Ich wollte das gar nicht. Nein, weg hier. Du bist ja schon wieder. Oh, Witz. Ey. <lacht> Alter. Bonkig. <lacht> Nein! Nein! Nein! Vorhin bin ich da nicht gestorben! <lacht> Wieso ist mal nicht direkt neben dir? Achso Na <lacht> <Ja, bis gleich. lacht> Weil die Map wie viel 3 Meter groß ist. <lacht> Tja <lacht> Das sind meine, weil die direkt nebenan sind Das ist nur fair, das ist nur fair, Witsi Wieso wie ist es da oben gelandet? Ja, okay Maja Boah ja, Hahaha! Ist klar, Alter. Junge! <lacht> die Welt ist wirklich mini klein, Alter. Ach was du nicht sagst. Sagst du nicht null... Hä? Geiler Desync. Ich steh mal vor, hier mit dem Megapilz. Oh nein! <lacht> Alter. Bonk! Oh. Alter! Weil Alter. Alter, das so bei der Bonus-Bricks besteht! Achso, ich brauch noch einen Stern! Ein Stern noch! Ein Stern noch! Ah! Wir sind sowieso viele weggenommen. Junge, what, what the fuck? Ich froh gerade einfach nur. Hä? Hä, was passiert? Hä, was passiert? Ich verstehe nicht, was hier hierfall abgeht. Okay. Was passiert hier? Wir sind beide so dumm. Ja, okay. Ja, wow. ja Leute, das war's einfach. Ja, komm, es reicht.